Florian Silbereisen will es wissen, zum ersten Mal tritt er gegen die wohl erfahrenste Raid-Crew im deutschen Fernsehen an. Teilte der Sender am Donnerstag mit. Silbereisen kämpft gegen Schöneberger, Jauch und Josef. Kann er gegen Günter Jauch, Barbara Schöneberger und Jan-Josef Liefers bestehen? Teasert die ARD Silbereisens Teilnahme an?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 Das Jahresquiz gilt als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen, 2020 waren etwa 6 Millionen Zuschauer dabei.